Warum liegt denn ja der Handy da auf dem Boden, Alter? Naja, die sind hier soll man noch nicht sehen. Wieso nicht? Das, das Kind wir mehr. mehr? Doch, hier. Aber das muss ja jetzt nicht zu sehen sein. Da sagen wir mal, das ist total unprofessionell, <lacht> ist perfekt. Was ist das, das immer noch weiter? Und das andere da auch. Oh, alter ja, Ich bin doch gerade dabei, erstmal zu zu schreiben hier. Was hm. willst du denn da schreiben? Der ja, Putweiser war besser. Ja? Ja. Naja, ja, ich hätte es andersrum reinget. Halt. Echt? Ich fand, ich es ich Ja, weil ich jünger bin als du, alter sagst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den test ähm, Wir haben jetzt äh, die Boxyland Überraschungs-Bier-Tasting-Box getestet. Und ähm, kommen jetzt mal zum Fazit. Äh, ich war auch sehr anstrengend mit Rico, muss ich mal sagen, hier diese Biere zu testen. Ich kann nicht mehr. kann ich mehr. Mann. Jetzt hat es immer schwer. Ja, ist schon klar. Hm. Deshalb ist er auch immer hier, bei mir, ja, weil er sonst keine Wohnung hat. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen. Ihr seht jetzt das Ranking. Im Prinzip Platz 1 bis Platz 6. Hier haben wir die Box. Da waren die sechs Biere drin, die wir getrunken haben und getestet haben. Hier ist nochmal das Heft, wo ihr alles eintragen könnt. Diese Box gibt es natürlich nicht nur in 6er, auch in 12er. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Fazit ist, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, vor allem, dass man jetzt äh, mal andere Biere mal ausprobiert äh, hat und ausprobieren konnte, auch äh, aus anderen Ländern, weil äh, jedes Land ist ja so ein bisschen verschieden, auch von, von der Baukunst her und alles. Und ich war teilweise positiv überrascht und teilweise hat es mich nicht überrascht, weil ich äh, in manchen Ländern schon war. Erstmal die Idee hat sich erstklassig, äh, ganz vorne, ähm, sechs Bierchen ähm, verköstigt man mal schön. Ähm, für Männer das sind immer geil. Ähm, wir haben jetzt äh, diese Sechser-Box ähm, den, den Sechser, den haben wir jetzt äh, in zwei Tagen. Haben wir das mal gekostet? Die 12er Box. Ähm, die, die werden dann also mindestens vier Tage werden das gewesen. Man kann jetzt äh, nicht erwarten, dass man so eine 6er-Box an einem Tag durchballert. Und dann schmeckt man das letzte Bier sowieso nicht mehr, ist ja klar. Ähm, den einzigen Manko, den ich dann noch sehe, ist äh, die, die diversen Richtschreibfehler, die wir da zufälligerweise gefunden haben. Wir haben nicht mal danach gesucht. Ich will jetzt aber nicht schlecht reden. Ähm, ich würde dem Ganzen, wenn ich 5 Sterne vergeben könnte, 4,9 nehmen. Ah, ich habe noch einen Manko, Rico hat das Bier nicht vernünftig gekühlt, beim ersten Mal, aber... Für Rico. Na gut, das ist halt Rico, was ne? willst du machen? Du kriegst halt keine vernünftigen Mitarbeiter mehr ran. Jetzt stimmt, einmal mal Profis, ja gut. Ja, es regnet die Schenke für Männer. Ja, also. definitiv. Gut, ab ähm, an die Firma die vertreiben und dann äh, bitte gerne mehr davon. Von uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. Auf jeden Fall einen Daumen hoch. Auf jeden Fall. Oh hoch. yes. Richtig geil. Gönnt's euch. Ihr werdet auf jeden Fall Spaß dran haben. Und würde ja. sagen, damit äh, verabschieden wir uns. Also wisst ihr Bescheid. Fünf Sterne, gönnt euch. Macht auf jeden Fall Spaß, auch das auszufüllen. Schmeckt. Mal mehr und mal weniger, je nach Geschmack und. Äh, Don't drink and drive, Freunde. Eben drum. Und äh, wenn ihr schwanger seid, ne, sowieso nicht. Ja, also, schwanger Männer trinken bitte nicht. Bis bald, würde ich sagen, oder? Ja, ein paar. ja, ja ist hier Kommentare hier unter dem Video, bitte. Und dann hier, äh, Ja, genau. Bis dann, haut rein. Macht's gut. Heute wollen wir mal wieder ähm, den Monatshelden kühlen und den Monatsendgegner. Rico macht diesmal den Helden und ich den Endgegner. Und genau, damit fangen wir jetzt auch an mit Ricos Helden des Monats April. Bis demnächst.